In unserem Land braucht das Akrobatik-Ensemble Trier keine Bühne mehr. Denn Bankenrettungen sind uns wichtiger als Kultureinrichtungen. Gabriele S., Lehrerin, nutzt das Internet nicht. So bereitet sie unsere Kinder optimal auf die Zukunft vor. Lutz Christian A., Historiker, hat vom Arbeitsamt die Chance bekommen, auf der Baustelle zu arbeiten.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 Natürlich interessieren wir uns da etwas genauer für ihn. Und am 22. September ist Bundestagswahl? Warum da noch wählen gehen?